Wenn man eine Umfrage durchgeführt hat und die Daten in Excel auswerten möchte, dann hat man oft das Problem der fehlenden Werte. Wenn also Befragte eine bestimmte Frage nicht beantwortet haben, dann liegt für diese Befragten, für diese Frage keine Information vor. Und das wird von Umfrageprogrammen, wie zum Beispiel Lime Survey, oft mit 99 kodiert, wenn man das so eingegeben hat. Und das sieht dann zum Beispiel hier so aus. Wir haben eine Variable, das ist hier die Frage Q1 und wir haben insgesamt 1 bis 10 Befragte. Hier links geht es also mit der Identifikationsnummer los. Dann haben wir hier die erste Frage und die zweite Frage. Und bei dieser ersten Frage gibt es eigentlich die Ausprägung 1, 2 und 3. Jetzt haben wir hier aber auch die 99 mit drin. Und genauso ist es hier bei der zweiten Frage. Da haben wir bestimmte Ausprägungen, die liegen eigentlich so im Bereich von 20, 30. Und dann haben wir hier einmal die 99, das ist ein fehlender Wert. Und das ist im Prinzip jetzt erstmal noch kein Problem, aber sobald ich jetzt einen Mittelwert berechnen möchte, dem ich jetzt also zum Beispiel das hier markiere und dann hier oben einmal den Mittelwert auswähle, dann kommt jetzt hier ein Wert von 28,8 raus. Und der ist jetzt extrem verzerrt, weil diese 99 hier in die Mittelwertberechnung eingeht. Die 99 soll aber bei der Mittelwertberechnung gar nicht beachtet werden, weil die 99 ja eben für den fehlenden Wert steht. Und da gibt es jetzt eine einfache Möglichkeit, um das Problem in Excel zu lösen. Und das will ich jetzt kurz zeigen. Und zwar markiert man einfach den Bereich, wo die fehlenden Werte vorkommen. In diesem Fall hier die beiden Variablen und die zehn Fälle und dann drücke ich auf Steuerung und H, das steht für Suchen und Ersetzen und sage dann gesucht werden soll nach der 99 und ersetzt werden soll das beispielsweise mit Na für Not Available, also irgendwelche Buchstaben, sodass für Excel erkennbar ist, dass das hier eben keine Zahl ist, die einen gültigen Wert der Variable bedeutet, sondern eben für einen fehlenden Wert steht. So, und dann gehe ich hier auf Alle Ersetzen und kriege dann die Meldung, dass an zwei Stellen diese Änderungen vorgenommen wurden. Und dann hat das Ganze schon funktioniert. Was ist jetzt passiert? Dieser Mittelwert hier hat sich jetzt verändert, weil sich die Berechnung dieses Mittelwertes jetzt weiterhin auf diesen Bereich von hier bis hier bezieht. Aber da Starter erkennt, dass dieses Na für einen fehlenden Wert steht bzw. eben keine Zahl ist, wird das bei der Mittelwertberechnung rausgenommen. Und somit bezieht sich der Mittelwert auf die restlichen neun gültigen Werte, die jetzt in dieser Variable noch vorhanden sind. Soweit zur Definition von fehlenden Werten bei der Datenauswertung in Excel. Es folgen in dieser Videoserie noch einige weitere Videos zur Datenanalyse in Excel. Der Link dazu findet sich unten in der Infobox.